Wozu dient der Capture-Drop-Befehl ganz genau? Wenn Sie eine neue Variable erstellen wollen, dann haben Sie manchmal das Problem, dass Sie die Fehlermeldung bekommen, Variable Already Defined. Schauen wir uns mal an, wann Sie diese Fehlermeldung bekommen. Wenn wir diesen Datensatz hier einmal öffnen, Auto.dta, und dann eine neue Variable erstellen. Hier erstelle ich jetzt mit dem Generate-Befehl eine neue Variable. Genauso könnte auch mit dem Record-Befehl eine neue Variable erstellt werden. Der Punkt ist, wir erstellen eine neue Variable und die taucht dann hier auch in unserem Datensatz in der Variablenliste auf und hier in der Ausgabe wird auch nochmal hingeschrieben, dass der Generate-Befehl ausgeführt wurde. Wenn Sie jetzt aus irgendeinem Grund diesen Befehl nochmal neu ausführen wollen, zum Beispiel weil Sie entdeckt haben, dass da noch ein Fehler drin war, den dann ausführen und dann in der Ausgabe reinschauen, dann sehen Sie, dass die Fehlermeldung kommt, Variable already defined. Problem ist hier also, dass eine Variable, die bereits besteht, nicht nochmal neu definiert werden kann. Man muss die Variable erst löschen, um sie wieder neu erstellen zu können. Also schreiben wir einfach mal oben drüber in den do file Drop und dann den Namen von dieser neu erstellten Variable. So, dann funktioniert das im Prinzip wunderbar. Sie können jetzt die beiden Befehle hier zusammen ausführen und bekommen dann hier die Info okay, Die neue Variable wurde erstmal wieder gelöscht und dann wieder neu angekündigt. Erstellt. Funktioniert wunderbar. Wenn Sie jetzt allerdings Ihre Arbeit mit Starter erstmal beenden, den Do-File abspeichern und dann in der darauffolgenden Woche wieder mit dem Rohdatensatz anfangen. Ich simuliere das mal, indem ich diesen Befehl hier nochmal ausführe, sodass also wieder der Rohdatensatz geöffnet ist, ohne unsere neue Variable. Das sieht man hier in der Variablenliste, sind jetzt wieder die Originalvariablen enthalten, aber nicht diese neue Variable, die ich eben erstellt hatte. Und wenn ich dann wiederum den To-File komplett laufen lasse, in diesem Fall also jetzt hier diese beiden Befehle, dann schauen wir mal in die Ausgabe, was passiert, dann bekommen Sie die Fehlermeldung Variable Not Found. Starter sagt also, diese Variable, die du da löschen willst, die kann ich gar nicht finden. Und woran liegt das? Diese Variable mit dem Namen Length M in diesem Fall, die wird ja erst in der Zeile darunter überhaupt erst erzeugt. Das heißt, wenn Sie sich erinnern, Stutter arbeitet ja die Befehle immer von oben nach unten ab im Do-File. Das heißt, der Datensatz wird geöffnet und dann wird versucht, diese Variable hier zu löschen. Die Variable besteht aber gar nicht, weil sie erst hier unten erstellt wird. Das heißt, auch das führt wieder zu einer Fehlermeldung. Und diese Fehlermeldung wiederum, die können wir jetzt mit dem Capture-Befehl unterdrücken. Capture hat also die praktische Funktion, eine Fehlermeldung zu unterdrücken, falls sie auftaucht. Ja, wenn also eine Fehlermeldung bei dem Drop-Befehl auftauchen sollte, wird der Befehl einfach ignoriert und es wird dann mit dem Generate-Befehl weitergemacht. Und das ist genau das, was wir haben wollen, sodass wir mit dieser Form hier wunderbar mit dem Duval arbeiten können. Ich hoffe, das war hilfreich. Viel Erfolg bei der Umsetzung!